Wir sind alle unsterblich bis zum Tod. Du kannst leben, bis dich der Reaper wiederholt. Sieht sie ziehen Fäden und deine Puppe wiederholt meinen Weg. Mach doch alle was ihr wollt, ey, ey. Und sterb bis zum Tod, danach bin ich wo. Wissen nicht, woher wir sind. Brille rosa rot. Und sterb ich bis zum Tod, danach geht es hoch. Zumindest denken viele so. Wir sind alle unsterblich bis zum Tod. Du kannst leben. Bis dich der Reaper wiederholt, sieht sie finn und deine Puppe wiederholt meine Mach doch alle was ihr wollt, ey ey und sterbe ich bis zum Tod, danach bin ich froh. Wissen nicht, woher wir sind, Brille rosa rot und sterbe ich bis zum Tod, danach geht es hoch. Zumindest denken viele so, ey will die Welt nicht ändern sicher nicht alleine, meine Wörter sprechen Wände, ihre Wörter machen Feinde Wie viel muss passieren, damit die Waffen registriert werden, Menschen auf der Straße weil die Rechte ignoriert werden THC ist immer noch verboten, wie ein Giftstoff aber kein Problem mit einem ein Jahr alten Impfstoff, was ist das für eine Logik, sag mal geht's noch, ich meditiere so oft es geht und und dich sie macht Im Hoff. Die Bomben fallen immer näher, Gelder für das Bundesheer, die Politik ein Witz der Konflikt kommt nicht von ungefähr, das Kind das sich von Schmerzen ernährt, lacht öfter als ein TV-Star Du bist traurig, es gibt keine Fun in der Minibar. Wir leben doch, wir denken nicht ans Gehen Hoffe einfach, ich werd alle, die ich liebe, wiedersehen Wir leben doch, wir denken nicht ans Gehen Hoffe einfach, ich werd alle, die ich liebe, wiedersehen Wir sind alle und sterb ich bis zum Tod Du kannst leben, bis dich der Reaper wiederholt sieht Sie finn und deine Puppe wiederholt Meine Wehen, mach doch alle, was ihr wollt hey, hey. Und sterbe ich bis zum Tod, danach bin ich froh Wissen nicht, woher wir sind, Brille rosa, rot